Das Jahr 2021 war von einer sehr starken Nachfrage, von einem in vielen Regionen knappen Angebot, von fehlenden attraktiven alternativen Geldanlagemöglichkeiten und von einem weiterhin historisch niedrigen Zinsniveau geprägt. All diese Rahmenbedingungen haben in Summe zu deutlichen Preisanstiegen sowohl bei Baugrundstücken als auch Wohnimmobilien geführt. Im Bereich der Mietwohnungen gab es im Jahr 2021 ein leicht steigendes Angebot, auch in den Ballungsräumen und weitestgehend stabile bzw. sogar leicht fallende Preise. Für das Jahr 2022 erwarten die 600 Remax-Expertinnen und Experten, dass die Nachfrage nach Wohnimmobilien weiter zunehmen wird. Das Angebot bleibt knapp und die Preise werden weiter nach oben gehen. Neben Eigentumswohnungen werden vor allem Einfamilienhäuser, Wohnhäuser in Einzellage und Baugrundstücke von diesen Preissteigerungen betroffen sein. Nutzen Sie aufgrund der aktuellen Marktsituation unbedingt ein Vormerkservice für Ihre Immobiliensuche. Klären Sie die finanziellen Möglichkeiten bereits im Vorfeld ab, und vereinbaren Sie, sofern eine Finanzierung notwendig ist, einen Fixzinssatz über einen längeren Zeitraum. Nähere Informationen zu den Prognosen für das Jahr 2022 in den jeweiligen Bundesländern bzw. den einzelnen Bezirken finden Sie auf remax.at.